Sehr geehrte Damen und Herren, Erstmal danke, Herr Dr. Uhler, ich finde es auch, dass es ziemlich protest ist in dieser dramatischen Situation, die wir jetzt haben, dass viele in Existenzängsten sind, dass wir uns mit so einem solchen Thema beschäftigen. Ich finde das nicht so besonders relevant. Aber es war wirklich eine Frage der Zeit, dass uns ein solcher Antrag erreicht durch Wir sagen dazu, unsere Sprache war und ist geschlechtsneutral. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem natürlichen grammatikalischen Geschlecht. Das Mädchen muss nur im Neutrum sein und die Arbeitskraft ist nicht immer eine Frau. Gender-Sternchen, X-Endung, Unterstrich, die andere sprachliche Grausamkeiten, sie folgen keiner Logik. LBSTIQ, wie viele Geschlechter sollen wir unterbringen in unserem sprachlichen Leitfaden? aber okay, 42, gut. Sie als Befürworter geben sich eigene Regeln in dieser gendergerechten Sprache, die Sie nicht zu 100% einhalten können, dann kommen da auch noch Wort- oder Sinnänderungen zu. Wer dann aus einem Zeitungsleser, ein Zeitungslesenden macht zum Beispiel, verändert dann auch noch die Bedeutung des Wortes. Und Frau Schellmann, ich finde es richtig, wir können abstrahieren. Wir wissen, dass ein Arzt, ein Mann, eine Frau, ein Täti, Menschen, deren Geschlecht sein kann. Das kann man uns allen zutrauen. Der Antrag beschädigt unsere Sprache und finden wir es, sie verunstaltet es zu inhaltlich uneindeutigen und vor allem komplizierten Satzkonstruktionen. Der Antrag ist schon aus technischen und ästhetischen Gründen abzulehnen. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal in einen größeren Rahmen packen. Um das ein bisschen größer zu betrachten, dieses moralische Neusprech, von dem Sie gesprochen haben, Frau Schelmer, ist eigentlich ein Baustein in einer Ideologie, die halt in, unseren, in unserer Gesellschaft immer weiter um sich greift. Es geht hier nicht, wie es vordergrund ist, um Frauenförderung oder um Gleichberechtigung. Es geht vielmehr um eine Form des Menschen. Im Einzelfall ist es harmlos. Ein Ampelmännchen ist dann ein Ampelweibchen oder Ampelswitterchen. Ein Bürgermeister männlichen Geschlechts möchte nur mit Bürgermeisterin angesprochen werden, das ist noch ganz niedlich. Dann werden vielleicht Jungen auf Mädchen sein sensibilisiert. Es werden Geld ausgegeben, um Mädchen erfolglos für Maschinenbau und Elektrotechnik zu begeistern. Wir sehen solche, ein Maßnahmenpaket der Genderideogen als teuer Hüllitz an und betrachten es kritisch. Ähm, der Mensch ist mit zwei Geschlechtern geboren, mit X und Y-Chromosomen und diese die meisten Fällen zumindest und aus diesen genetischen Vorgaben, die ich mit der Geburt mitkommen. Wir haben dann bestimmte Eigenschaften. Denn wir sehen, wir lehnen das ab des Gender Mainstreaming in der Gesellschaft. Und wir wollen auch nicht, dass Kinder dadurch indoktriniert werden und wollen schon gar nicht die von der wir sehen auch, dass Sprache natürlich veränderlich ist, das ist ganz klar, weil wir wollen sie nicht durch ein ideologisches, amtlich-ideologisch-bürokratisches Korsett, in ein amtliches, ideologisches, bürokratisches Korsett pressen, um dann da eine Political Correctness zu erzeugen. Sprache muss in sich lebendig bleiben. So wie Sie es eigentlich gesagt haben, Frau Schellmann, da werden dann Anglizismen aufgenommen, da werden auch Worte aus der Jugendsprache. Aufgenommen war bitte keine Sprachbürokratie, wir lehnen den Antrag